Ja, nur die Biedewind bleibt hier im Hafen. Wir haben heute genug gemacht. Insbesondere lecker gekocht. Und das Wein gibt auch schon. Ist nichts mehr mitfahren. Feierabend. Einfach ein Traum, so unter Spinnager dahin zu gleiten. Mir mag das so gefallen. Das Boot zieht seinen Weg und ich meinen auch. Ja, so stelle ich mir Pfingsten vor. <lacht> Schön Segeln unter Spinnaker bei zwei bis drei Fußstärken. Das ist jetzt auch schön. Nur ja, halt eben mit und fahren. Und Normalbesegnung. Aber die Sonne da. Und die Wiedervinz sieht ihre Spur durchs Wasser. Herrlich. Morgens, Viertel nach 6, die Sonne geht auf über der Steilküste. Jo, Nacht gut verbracht. Wetter ist ruhig, ich werde wohl gleich Motoren. Herrlich. Anker auf und los geht's. Vögel zwitschern, hier ist hier ein Naturschutzgebiet. Einfach nur cool. Spiegel, See. So kann's losgehen.